So, jetzt sind wir wieder in der vierten Folge und immer noch sehr fleißig am Mainen. Unsere Inventare werden sich jetzt allmählich füllen und dann fangen wir mal an. Wir ja, haben eigentlich die perfekte, äh, das perfekte Minen. Minen? Die Minenlocation location gefunden. Ja, die ist ganz cool. Wie ist Level bist du schon? 7, weil ich nicht so viele Spezialblöcke abbau wie du. Ich bin Level 5. Hä? Achso, ich habe ganz viel Kohle mitgenommen. Richtig. Ich bin jetzt auch wahrscheinlich gleich Level 7, weil ich eben einen riesen Kohlevorkommen gefunden habe. Vis Infused Stone. Ich will gar nicht wissen, was das alles ist. Aluminiumerz. Ich glaube, ich habe oben sogar einen Aluminiumblock übersehen. Einfach eiskalt. Kackpreist. Lapi! Das brauchen wir Lappi auch später. Das brauchen wir später in Massen. Kann ich Uran schon abbauen? Ja, kann ich. Gut, wenn ich Uran abbauen kann, dann kann ich ja jetzt gleich ein bisschen Uran auch mitbringen, auch wenn uns das im Moment noch nicht viel bringt. Ich habe auch mal einen mitgenommen. Zack, zack, zack. Bisschen Aluminium hier. Schon wieder 3 Uhr nachts, ey. Also beim Industrial Craft gibt es Monazid vergessen, was es war. Beim Industrial Craft gibt es einen Macerator. Damit kannst du Stahl, äh Quatsch, Eisen in Eisenstaub verwandeln. Wenn du das dann einschmelzt, dann kriegst du gleich zwei Eisenblöcke aus einem Eisenerz. Das ist mir bekannt. Man stelle sich vor, man kombiniert das noch. Ach nee, das geht nicht bei Eisen. Mit, äh, ich wollte schon sagen, mit diesen Fortune Picken und so. Hm. Ach, ach das nee. Das geht nur bei Diamant oder sowas, ne? Ja, bei Diamant würde das Sinn machen. Aber Was? genau bei Diamant und Kohle funktioniert dieses Verdoppeln wieder nicht. Ist ja klar. Aber Kohlestaub kannst du auch machen, oder nicht? Ja, Kohlestaub kann man irgendwie machen. Ich bin hier nah an der Lava und ich sehe hier schön viel Kohle, aber ich lasse da mal lieber die Finger von, weil ähm, Lava und äh, Minecraft-Spieler verträgt sich nicht so gut. Wo da habe ich gute Erfahrung. Die, die Lava verträgt es gut, aber der Minecraft-Spieler nicht. Ich hab bisschen Lidohr. Ich habe auch ein bisschen was mitgenommen, aber nur so aus Fun. Ich habe also vieles stehen lassen. Wofür braucht man das denn? Das ist auch irgendein Rohstoff, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass das aus einem anderen Mod kommt. Hier ist noch Kohle. Das decke ich mich mal hoch, für die Leute, die es nicht wissen, so einen kleinen Türmchen zu bauen. Was nicht. Erstmal alles mitnehmen, was man hier finden kann. Was ist das denn? Die Puh, ja. Ich verhungere gleich. Du verhungerst gleich. Soll ich den Apfel vorbeibringen? Ja, Apfel wäre was cooles. Wobei der mir nicht viel bringen wird von wie viel äh, Nahrung hast du denn noch? Ich habe jetzt noch zweieinhalb. Zweieinhalb? Oh mein Gott, ich habe noch acht. Hä? Ich, ich habe hab sogar ich noch zwei kann... Brote dabei. Die kannst du gleich abgeben. Kommst du zur Treppe am Lager? Da bin ich gerade. Oder wo bist du? Äh, Lager, Lager, Lager. Okay, ich bewege mich mal in die Richtung. Oh, hier ist so viel Zeugs, was ich am liebsten mitnehmen würde. Bist du gerade am Lager? 14 Meter entfernt. Moment. Guck mal links von dir. Da bist du ich habe schon so ein paar Schatz gefunden die wir dann ja zum verzaubern brauchen mhm. und unsere kiste ist voll ja dann würde ich sagen wie viel holz hast du dabei eins 1 ich habe yeah. 5 holz dabei ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen hier abbauen. Wo abbauen? Ja, aus diesen Werken hier. Schienennetz. Ah ja, ja, natürlich. Aus dem. So. <lacht> Gesundheit. Danke. Nein, so heißen die natürlich nicht. Die heißen... Ne, Ravens heißen die auch nicht. Gott, wie hießen die nochmal? Mhm. So, du bist natürlich wie immer schneller als ich. Deswegen darfst du auch die Kiste bauen. Als Belohnung. Eisen. ja wie heißt es noch so schön nee du hast jetzt die Kiste genau dahingestellt, wo mal die Treppe war ja ein Apfel pro Tag den Apple a Day keeps the Doctor away What? was denn dann brauchst du für Mace Raider Diamanten ach du guckst dir gerade äh, Rezepte an mhm. Ja, äh, wenn wir den ersten Diamanten gefunden haben, dann schmeißen wir eine kleine Party. Dann, ach nee, dann Party müssen wir ja nach Feuerwerkskörper bauen und Feuerwerkskörper sind wieder teuer. Also grundsätzlich aus welcher Richtung sind wir gekommen? Ich glaube aus der, weil soll ich auf dem Weg noch ein bisschen Uranerz sammeln oder nicht? Vorsicht! Mäh! Mäh! Mäh! Mäh! So, Mäh! drei Mäh! Mäh! Mäh! Mäh! Mäh! Ich glaub, von hier sind wir gekommen, oder? Nee, doch. Ach, hast du so eb eben ebenso schnell eine Schere gebaut? Ja, wie lange brauchst du denn, um zwei Eisen zusammenzustellen? <lacht> äh, ich... hast du den Tunnel eigentlich hier gebaut? der drei Blöcke hoch ist und an der Seite ab und zu eine Fackel? Nein, das sieht aus wie so ein... ...Dings von den Typen. Oh, wie goldig das Kupfererz hier ist. Nimm das mal mit. Hm. Davon haben wir nämlich noch recht wenig. Nimmst du noch das restliche Eisen aus dem Ofen? Moment. Wenn ich nicht einen und runterfallen würde. Warte mal, ich habe hier noch ein bisschen Aldi, äh, Eisen. Aldi. Ja, und jetzt bei Aldi ein bisschen Eisen. Äh. Wir 14 jahre ne? Zinn brauchen wir relativ viel kohle brauchen wir in wasser und hier ist noch mehr zinn aber meine picke ist jetzt schrott was weißt du wie lange wir jetzt schon aufnehmen ähm, soll ich es ausrechnen? Ich weiß es nämlich auch nicht. Nee, doch warte. Äh, ich kann das herausfinden. 2:35 Uhr. Das ist. Wie lange ist es hier? 3:19 Uhr haben wir jetzt. Ja. <lacht> Mitten in der Nacht versteht sich. Yolo. <lacht>